Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Internet, Showtime. Es geht weiter mit der Folge 29 in der philosophischen Trilogie Abstraktionen, äh, Nominalismus. Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal, am Steuer euer Lokführer Hannibal. Die nächste Nummer heißt 153, wir machen weiter mit, äh, den, mit äh, der Abteilung Menschliches und allzu -Menschliches, äh, Wie sich abstrahieren lässt von irgendwelchen Gefühlen und empathischen äh, Empfindungen. Max Frisch, äh, ein Zitat, äh, das ich bei Otto Ulrich gefunden habe, äh, die Technik und Herrschaft, aus dem Jahre 1979. Aufhebung der, Aufhebung der Tötungshemmung durch technisches Gerät. Man sieht kein Blut, hört kein Röcheln, alles ganz sauber, alles aus einem ganz unmenschlichen Abstand, fast, fast lustig. Ich wurde Drohnenbomber. Die Joystick-Generation. Fast schon lustig. Und weiter geht es mit Konrad Lorenz, einem äh, Tierforscher, der im letzten Jahrhundert äh, bisweilen für Aufsehen äh, gesorgt hat mit, mit seiner... Äh, ein Entenvatertum oder Gänsevatertum mit seiner Prägung, äh, früh früh gänserischen Prägung. Äh, hier heißt es, kein geistig gesunder Mensch würde auch nur auf die Hasenjagd gehen, müsste er das Wild mit Zähnen und Nägeln töten. Der Gedanke ist der, man stelle sich vor im Supermarkt, äh, man sieht all diese Fleischwaren, Wurstwaren und äh, vergegenwärtige sich dass äh, ein lebendige Tier. Ist mir jetzt äh, in letzter Zeit passiert, ist mir öfters, dass ich mir bei, also ich bin bekennender Fleischfresser, aber dass mir bei bestimmten... Sachen äh, einfällt, dass es sich dabei um so ein lebendes Tier handelt und dass ich, äh, dass mir bewusst wird, dass ich gerade dieses Tier verspeise und da ist mir schon äh, bei einigen Sachen der Update vergangen und ich habe längere Zeit äh, jetzt keinen äh, Presssack äh, mehr gekauft weil ich da, da Borstenhaare finden musste. Ja, so ungefähr die Geschichte ist es hier. Kein geistig gesunder Mensch würde auch nur auf die Hasenjagd gehen. Müsste er das Wild äh, mit Zähnen und Nägeln töten? Jetzt ist ähm, die Definition von geistiger Gesundheit eine ziemlich weite. Und ich denke mal, dass es sehr viele äh, weil ich sagen, Naturburschen äh, immer noch unter den Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts gibt, die sich da, die da einen Teufel tun und äh, nicht mehr zur Jagd gehen. Gewissen, gewissen Kulturen gehört das immer noch zum Lebensstil. Also, Soweit scheint das mir nicht her zu sein mit der, mit der geistigen Gesundheit, aber dennoch äh, gilt der Spruch, dass kaum jemand äh, noch äh, Fleisch essen würde, wenn ihr selber umbringen müsste. Und hier äh, zeigt sich ganz eindeutig die Ast Abstraktionsfähigkeit, das Abstraktionsvermögen, zu dem Menschen fähig sind. Mehr oder weniger äh, krass, aber äh, das gehört äh, sozusagen äh, zum Denkapparat dazu, Unterschiede festzustellen oder Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten könnte auch äh, das Denken als Abstraktionstätigkeit bezeichnen. Äh, nun gut, die Nummer 155 äh, schlägt in dieselbe Kerbe, um äh, mit hier zu bleiben. Schlusswaffen wirken in der Entfernung und erleichtern das Töten. Abstraktion durch ein Gefe Gewehr. Also, die Entfernung oder das Absehen, äh, die, die allein die Unaufmerksamkeit auch schon erleichtert, das Tüten, fabrikmäßige Tüten in Gaskammern. Man könnte sagen, dass äh, Unmenschlichkeit eine Fehlentwicklung des Abstraktionsvermögens darstellt. Die nächste Nummer 156 das schleicht sich gerade eine Art von Nachdenklichkeit ein, die ich äh, hoffe vermeiden zu können, denn äh, das äh, ist jetzt äh, hier nicht angebracht. Ich werde die Passage auch in der Nachbearbeitung etwas kürzer gestalten. Und komme zum nächsten Punkt, 156, die Mediatisierung von Herrschaft durch Technik hat den Vorteil der Distanzierung, weil das Verhältnis vergegenständigt wird, sachlich, also äh, Mediatisierung im Sinne von ein Mittel dazwischen schalten, also jetzt nicht mehr handgreiflich selber erwürgen, sondern äh, mittels eines äh, Werkzeugs äh, nehmen wir an, ein Messer, äh, jetzt mal abgesehen von jemandem, der sowieso schon über keine menschlichen Impulse mehr verfügt und am Durchdrehen ist sozusagen, der wird äh, bei einer Tötungsabsicht mit Messer weniger äh, da äh, auf ein Schlachtfest abgesehen haben, sondern effektiv zustechen wollen und, und um dann mit der Sache nichts mehr zu tun zu haben, bis, bis dann erledigt ist äh, ein großes Trara, äh, Jammere und so weiter. Deswegen werden solche Angelegenheiten auch gern mit einer Schusswaffe erledigt. Aber anscheinend äh, sehe ich zu viel fern. Ich denke aber dennoch, ich meine, in Amerika äh, ist äh, dieses Schusswaffenthema dann nochmal ein anderes. Ich denke aber dennoch, dass der, die, der Punkt an der ganzen Angelegenheit äh, ist, glaube ich, klar geworden. Deswegen... Reite ich zur nächsten Nummer 157, Alois Riel, ein Neukantianer, möchte man sagen kritizistischer Philosoph, schreibt in seinen philosophischen Studien aus vier Jahrzehnten, das Denken in seinem Ursprung noch mit dem Anschauen verwachsen, löst sie sich vom Boden seiner Entstehung ab und gewinnt die Macht eigener Wirksamkeit. Also die Ablösung als Abstraktionsprozess, das Anschauen im Sinne von Sinnesempfindung, äh, im Sinne von konkreter, unmittelbarer, vermeintlich konkreter Unmittelbarkeit, äh, wird hier von Riel so dargestellt, als würde sich das Denken dann äh, erheblich äh, unterscheiden von diesem Anschauen, beziehungsweise als würde es einen äh, widerspruchsfreien Übergang vom Anschauen war Abstraktion ins Denken gehen, eben was natürlich nicht äh, so äh, akzeptiert werden kann. In diesem Denken wird dann der höchste, vergleichsweise höchste Grad an Abstraktion erreicht und gewinnt die Macht eigener Wirksamkeit. Also unabhängig von den Empfindungen gibt es dann Menschen, die so eingeschworene Rationalisten, die in jedem Fall davon überzeugt sind, dass die Vernunft und das, was ein klarer Verstand äh, mittels logischer äh, Regeln da als Resultat zustande bringt, unter allen Umständen durchgesetzt werden muss. Und sowas ist äh, natürlich fatal, äh, wenn man äh, nicht begreift, äh, dass äh, die Worte nicht nur äh, in, in einem inzuchtmäßigen Betrieb äh, gegenseitig voneinander abhängig sind, sondern dass es äh, eben auf die Verbindung von Realität, sogenannter Realität, und dem Gedanken ankommt. Also zwischen dem, was... Äh, Sache ist, oder noch äh, neutraler formuliert, dem, was nicht ich ist und äh, dem Subjekt äh, selbst. Wobei immer äh, festzustellen ist, dass eben diese, diese Sache, das Wort Sache wie das Wort Realität nur ein Platzhalter ist für ein X, ein unbekanntes äh, von dem, an sich nichts äh, erkenntnismäßig ausgesagt werden kann. Also diese Sachen äh, werden in einem bloß rein äh, erkenntnis-technischen -technisch, Sinn nicht äh, begriffen. So was äh, die Verbindung von Wort und dieser Sache, also die, die Sache lässt sich äh, im Grunde nur mittels einer Intention, mittels eines Interesses, eines Zwecks, im Vergleich zu diesem Zweck äh, definieren und dann auch äh, benennen und macht ohne ein Interesse keinen Sinn. Also ist jede, jede Bezeichnung, die auf einer aus der Luft gegriffenen Allgemeingültigkeit beruht, nicht nur eine Dummheit oder eine Idiotie, sondern auch ein Schwindel, ein Betrug, äh, im schlimmsten Fall äh, Ansonsten eine fahrlässigkeit, eine grobe Fahrlässigkeit, eine Ignoranz gegenüber sehr vielen Hinweisen äh, skeptischer Natur oder auch äh, kritizistischer Natur, auch erkenntnistheoretischer Natur. Es gibt 1070 Gründe, die... Äh, gegen eine logische Allgemeingültigkeit sprechen. Und äh, dass diesen Gründen in ihrer Konsequenz nicht nachgegangen wird, dass diese Gründe nicht verfolgt werden, hat einen äh, … Der Grund dafür ist ein anderweitiges Machtinteresse, weil Allgemeingültigkeit Macht darstellt. Und äh, aufgrund dieser logischen Allgemeingültigkeit wurde in der Vergangenheit sehr viel Macht praktiziert und Verhältnisse geschaffen, die eigentlich alle revidiert werden müssen, reformiert werden müssen, auf Reset gesetzt, was es die Rechtsprechung betrifft oder überhaupt die Auffassung der sogenannten Realität, die Weltanschauung der Menschen, da ist äh, sehr vieles grundsätzlich äh, falsch gelaufen. Und man muss kein großer Philosoph sein und auch kein Schnelldenker und auch nicht der schärfste Logiker aller Zeiten, um zu begreifen, dass die Versäumnisse, die jetzt äh, sehr offensichtlich sind, äh, Versäumnisse in Bezug auf den Umgang mit der Natur, Versäumnisse in Bezug auf Erziehung und Bildung, was äh, letzten Generationen angeht und was auch noch auf die nächsten Generationen Auswirkungen hat, äh, dass die einfachsten Bildungsallgemeinplätze äh, nicht mehr äh, dieses Niveau nicht mehr erreicht wird. Das äh, sind äh, alle Angelegenheiten, wo Bildung eine Rolle spielt, also der Rechtsruck in der letzten 30 Jahre, kann man sagen, das geht alles auf Versäumnisse derjenigen zu, zurück, die gemeint haben in, in Sachen Wissenschaftstheorie oder Erkenntnistheorie, Erkenntniskritik, Ideologie, Ideologiekritik, sich ein gewisses Maß an Ignoranz äh, leisten zu können. Weil ja alles äh, läuft äh, seit der Studentenbewegung, ist ja alles äh, in Butter sozusagen. Und die ehemaligen Revolutionäre, die haben sich jetzt, sitzen jetzt da auf all, allen Stühlen, von denen sie vorher nichts wissen wollten und agieren im Grunde genommen auch nicht anders als äh, Generationen zuvor, sind auf den, äh, im Vergleich zu anderen äh, eigenen Wohlstand auf das eigene Auskommen, auf die eigene Sicherheit bedacht und äh, haben sich ein gewisses äh, öffentliches vor dem Mikrofon reden angewöhnt, das äh, auch wieder Allgemeinheiten anspricht. Da ist sehr viel im Argen, aber es hat auch gar keinen Sinn, da irgendwas zu kritisieren, wenn nicht. Äh, das Augenmerk auf so grundsätzliche ähm, Bewusstseinsangelegenheiten, jetzt äh, psychologischer, wahrnehmungspsychologischer und auch denkpsychologischer, äh, weniger logischer Art, sondern es, äh, es bedarf äh, im Grunde genommen einer massenhaften Psychotherapie äh, der normalen Bevölkerung wie eine ganz andere auf, von ganz anderen Voraussetzungen ausgehen die Erziehung oder Bildung zu äh, bekannt gemacht werden muss diese Leute das war jetzt wieder äh, meine Rede zum nächsten Parteitag als kommender Bildungsminister von ost west die Nummer 158 ein kurzer Zwischenstopp, äh, sieben Minuten habe ich noch, einen gegebenen Komplex von Mannigfaltigkeit als eine Einheit denken und diese Einheit auf einen bestimmten Erfolg beziehen. Das ist das Geheimnis der Abstraktion. Äh, von dem abgesehen, dass es diese Mannigfaltigkeit, der, der, mit dieser Formel, mit dieser Formulierung äh, wird äh, gern der Eindruck erweckt, als hätte man es hier mit einem Gegebenen äh, zu tun. Aber das Gegebene ist, äh, ist, ist noch, äh, liegt noch unter dieser äh, Beobachtung, ich, ist es gar nicht, Das ist ein Urteil. Da hat jemand äh, das, was ihm sinnesmäßig so vor Augen kommt, äh, als äh, Vieles äh, beurteilt. Das muss aber nicht sein. Man kann das Ganze auch äh, als äh, ganz große Abstraktion als eines betrachten. Als das Eine-Eine, weil ein, äh, ein, die höchste aller Abstraktionen, das Eine an sich, äh, macht schon wieder keinen Sinn, weil es davon keine Unterscheidungen geben kann. Also es kann auch keinen Verstand geben, der da irgendein eines äh, feststellt. Aber ansonsten ist, äh, trifft ähm, die Geschichte ganz, ganz gut, bis auf das eben nichts gegeben ist. Aber es werden Einheit, Einheiten geschaffen. Das ist die von Kant, diese ähm, der die Aufmerksamkeit darauf gelenkt hat auf die sogenannte synthetische Leistung neben der analytischen das Auseinandernehmen die synthetische und die synthetische zu dieser synthetischen Leistung gehört ähm, der Begriffsbildungsprozess von dem ähm, Paul Natorp gesagt hat, dass es sich hier um um den Urquell aller Logik handelt, oder so ähnlich. Da zeige ich jetzt nicht mehr offen. Äh, als nächstes äh, auf, auf den Gleichsatzseiten, ich sage das deshalb, weil auf den Gleichsatzseiten die nächste Veröffentlichung ist äh, äh, von Paul Nathorp, und zwar der Paragraph 14, seiner Grundlagen einer exakten Wissenschaft. Und hier wird von ihm es äh, wissenschaftlich, logisch auseinandergelegt, weswegen es keine Tatsachen gibt in dem Sinne, es nur unvollendete Tatsachen gibt. Aber äh, das nur nebenbei, äh, wen es interessiert, äh, gleichsatz.de, man auf den Neu-Knopf äh, drücken, der immer äh, blinkt und schon ist man auf den neuesten Veröffentlichungen der letzten Wochen. Ja, also diese Einheit, äh, eine Einheit Denken. Diese Einheit auf einen bestimmten Erfolg beziehen, das muss ich jetzt auch schon wieder korrigieren, weil diese Einheit denken schon, äh, da schon der bestimmte Erfolg mit dabei ist, also eine Intention, ein Interesse, das immer auch ein Machtinteresse ist. Also wenn man so will, wer hier am Begriffsbildungsprozess der Urquell aller äh, subjektiven Macht bzw. Macht des Subjekts, äh, die in der Begriffsbildung äh, besteht und äh, um jetzt äh, oberflächlichen Einwürfen vorzugreifen, diese Macht der Begriffsbildung beinhaltet nicht aus einem äh, Nürsenkel einen Elefanten machen zu können. Das ist damit nicht gemeint. Aber äh, es gibt genug äh, Spielraum durch ein größeres Bewusstsein, um in, in der einen oder anderen oft wichtigen Angelegenheit auch eine Wahl zu haben und seine Vorstellungen dementsprechend dann auch lenken zu können, beziehungsweise seine Urteilskraft äh, zielführend einsetzen zu können. Das Geheimnis der Abstraktion. Da hätte ich diese Trilogie auch nennen können. Das Geheimnis der Abstraktion. Und alle, die jetzt bis in die 29. Folge durchgehalten haben, sind mehr oder weniger eingeweiht in das Geheimnis der Abstraktion. Und werden jedes Mal, wenn jetzt irgendwo dann in Ihrem täglichen Leben, äh, wenn Sie mit dem Begriff Abstraktion konfrontiert werden, vielleicht sogar im täglichen Umgang, je nachdem welche Bildungsschicht jetzt hier am Start ist, dann wird deren Bewusstsein ein ganz anderes sein beziehungsweise beim Hören dieses Begriffs wird eine ganz bestimmte Seite ihres Bewusstseins angeschlagen, die äh, sie zurückerinnern wird an die Stunden die auf dem Gleichsatzkanal verbracht wurden bei Pizza und starken Kaffee. Meine Zeit ist abgelaufen. Ah, ah, ah. Äh, hier dieser, dieser Mittelpunkt, äh, wenn ich so sagen darf, be bezeichnet einen. Abschnitt eines größeren Abschnitts, einer größeren Zusammenfassung, schaut so aus als, keine Ahnung, und äh, ist mir jetzt zwei Nummern zuvor der Sprit ausgegangen. Wäre jetzt irgendwie runder, ästhetischer, hätte ich das alles noch zum äh, jetzt hier genau am Punkt jetzt und äh, mit der Nummer 30 dann äh, ein neues Kapitel aufschlagen, aber es hat nicht sollen sein und dass ich das jetzt äh, durchpeitsche, komme was das wolle, äh, was da wolle, das äh, muss jetzt auch nicht sein und deswegen heißt es Peace, Peace und Out.